Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, im heutigen Video geht es darum, wie du effizienter arbeiten kannst und dazu möchte ich dir fünf Schritte ja, zeigen. Ähm, ich gehe dazu wieder rüber in mein Notizbuch und ähm, werde dir dort meine Aufzeichnungen zeigen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn wir uns jetzt gleich wiedersehen. Bis gleich, ciao, ciao. Ja, zunächst mal ähm, einfach kurz mal den Unterschied zwischen Effektivität und Effizient. Ähm, also effektiv ist alles, was zu deinem Ziel hinführt. Und effizient ist einfach die Schnelligkeit, wie schnell gelangst du an dein Ziel. Also ich mache es mal kurz an einem Beispiel. Wenn du zum Beispiel eine Strecke zurücklegen willst von A nach B und die Strecke sind 600 Kilometer, dann ist alles, was dich von, von, von A nach B bringt, ist quasi effektiv. Das heißt, wenn du jetzt anfängst zu laufen, ja, dann ist das effektiv, weil du wirst irgendwann an deinem Ziel ankommen. Wenn du aber zum Beispiel, dich entscheidest, mit um Flugzeug zu fliegen, dann ist es zum einen effektiv, weil du an dein Ziel ankommst, und es ist effizient, weil es eben schneller geht. Und ähm, das Entscheidende ist eigentlich einfach nur, weil du hast einfach 100 Energie am Tag. Ja, und jetzt ist einfach die Frage, wofür setzt du deine Energie ein? Ja, ähm, wenn der Akku leer ist, ist er leer. Und deswegen hat sich bei mir äh, folgendes, die folgenden fünf Schritte als gut ähm, rauskristallisiert. und zwar gehe ich immer folgendermaßen vor. Ich erstelle mir als erstens eine Liste mit den Aufgaben, die äh, zu erledigen sind. Also das mache ich dann morgens oder meistens mache ich es am Tag davor abends. Ähm, da schließe ich den alten Tag ab und ähm, beginne dann quasi den neuen Tag zu planen. Und dann priorisiere ich ganz klar, was sind die wichtigsten Aufgaben auf dieser Liste. Und das ist dann auch gleich der Punkt 2. Ich möchte damit einfach, dass ich immer das Wichtigste für mich zuerst erledige. Also ich konzentriere mich dann auf die EEAs. Also das sind einkommenserhöhende Aktivitäten und schaue halt einfach, dass ich diese Aufgaben bis spätestens 12, 13 Uhr am Tag erledigt habe. Warum? Ich habe für mich festgestellt, dass ich, also wenn der Tag beginnt, bin ich ziemlich energiegeladen und ziemlich produktiv. Und bei mir nimmt es dann so im Laufe des Tages ab wo ich bis ich dann eben so zwischen vier und 5, ähm, ab da ist dann so mein, mein, mein Level ähm, ziemlich unten und ähm, deswegen versuche ich halt immer, dass ich bis 1 Uhr wirklich spätestens alle alle wichtigen Aktivitäten erledigt habe und dann habe ich einfach für mich festgestellt, dass wenn ich in, in, in Zeitblöcken arbeite, dass es mir unheimlich gut tut, ähm, das kommt nicht von mir, da bin ich nicht selbst drauf gekommen, ich habe ähm, leider weiß ich nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Also wenn von jemandem die Idee ist, vielen Dank hierfür, einfach unterhalb den Kommentarbereich schreiben. Und zwar ähm, habe ich mir einfach angewöhnt, dann ähm, 50 Minuten zu arbeiten und 10 Minuten Pause zu machen. Und in den 10 Minuten, da gibt es weder Handy, noch Fernsehen, noch WhatsApp, noch Facebook, noch Skype, noch sonst irgendwas, sondern da bin ich einfach nur nur bei mir und ähm, schöpft dann eben wieder Kraft für den nächsten Zeitblock und tut mir unheimlich gut. Ich habe festgestellt, dass ich so viel entspannter durch den Tag gehe, aber gleichzeitig auch produktiver bin und ähm, ja wesentlich mehr und einfacher ähm, die Dinge umsetzen kann und eben einfach auch mehr umsetzen kann. Ähm, dann, wie gesagt, im vierten Schritt, immer wenn ich dann in diesem Zeitblock drin bin, dann versuche ich komplett die Ablenkung zu vermeiden. Das heißt, ich schalte alles aus, mein Handy geht auf lautlos, ähm, Skype aus, Facebook aus, also alles, was so ähm, was ablenken kann, abstellen und nur diese eine Aufgabe. Also Fokus drauf. Und ähm, dann noch so ein Tipp, was auch dazu führt, dass man schneller arbeitet, das ist, aber das muss man immer gucken, ob das bei einem selbst passt. Ähm, bei mir passt es zum Beispiel ganz gut, weil ich mache dann immer so einen künstlichen Zeitdruck. Das heißt, ich gehe dann her und sage, okay, jetzt habe ich das, dieses Projekt, an dem ich arbeite, das möchte ich in einer Stunde erledigt haben. Und dann gehe ich einfach her und stelle mir vor, wie wenn ich nur diese eine Stunde jetzt Zeit habe. Also ich gehe dann einfach her und gehe dann zum Beispiel her und sage, okay, in einer Stunde muss ich zu einem Termin. Ja, oder ähm, ich, ich ähm, äh, sage, okay, in einer Stunde belohne ich mich mit einer Tasse Kaffee oder gehe irgendwo einen Kaffee trinken. Also irgendwas, was so einen künstlichen Zeitdruck erzeugt, wo ich auch äh, Lust habe, innerhalb dieses Zeitraums das Ganze dann quasi ähm, zu beenden. Und ähm, habe dann einfach festgestellt, dass mir das sehr gut tut, weil ich dann noch fokussierter, noch konzentrierter arbeite und auch wirklich tatsächlich ähm, meistens, das auch dann in dem Zeitraum schaffe. Okay, ich hoffe, der, diese Tipps, diese fünf Schritte äh, waren hilfreich für dich. Ich habe ähm, zu dem Thema auch noch einen Blogartikel erstellt. Den Link findest du wie immer unterhalb des Videos. Wenn du Fragen hast, ja, wenn du äh, Anregungen hast, dann nimm Kontakt mit mir auf. Alles findest du in der Beschreibung. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Enjoy, it, mach dein Ding, hab Spaß ja, und glaub an dich. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.